Alter, moin Meister! Moin! Wie geht's dir so? Geht's nee, gut? Nice, freut mich zu hören. Aber bei den Corona-Aufgaben habe ich nicht so viel abgegeben. Hast du rumgescherzt? Ja, ein bisschen. Mensch. mir hab mir ein bisschen gegönnt. Nice. Hast du Bock auf frittierten Fisch? Gern. hast du unten aus dem Hafen von ja, unserer ja, Lieblingsbude? Ja, nice. Das ist, das ist vorteilhaft, ja. ja. Weiß nicht, was der da schon wieder angestellt hat. Schon schade. Ein Einer ist noch. Na? No. Holst du den? Können wir teilen, wenn du Bock hat. Gerne. Also willst du? Mir egal. Nimm die. Danke. Bitte. Irrenhaft. Kein Ding. Ähm. Was wollen wir machen? Ich hab tatsächlich noch ein paar Games bei. Soll ich dir die mal zeigen? Ja, was hast du bei? Schach. Halt mal kurz. Okay, rennen im Mars. Was ist das hier? Ja mach jetzt nicht so grob hier. Bock auf. Nee, Rinnen lass weiß ich. Nehm, ich nehm weiß. Okay. Weiß beginnt, schwarz gewinnt. Ja. Ah, übrigens, weil ich dir noch fragen wollte, wollen wir gleich ins Kino? Können wir machen. Okay, das dann müssen wir uns aber beeilen mit der Partie. Ja, weil gleich echt. kommt der Bus. Ja, dann kommt der. Spät haben wir Hast du dein Handy hier? Ja, ja. Warte. Hier. Wie spät ist das? Ah, 12.40 Uhr. 12.40 Uhr, ja, der Bus kommt, glaube ich, um. Oh, da müssen wir uns aber echt bei. Ja. Anhalten. Dann muss ich sie schnell besiegen. So. Okay, komm, los geht's. Fang an. Ah, ich glaube, die müssen getauscht werden. Ähm, <lacht> ab geht er, der Peter. Schach. Oh mein Gott. Nun sitze ich die Dame. <lacht> du hast verloren. So ein Mist. Junge, das ja, ist halt scheiße. Ich dachte, weiß beginnt, schwarz gewinnt. Ja, dachtest du. Mann, Junge, ich hasse Jeremy. Der hat gesagt, weiß beginnt, schwarz gewinnt. Das war wohl doch nicht so. Ja. Der hat mir das scheiße erzählt. Glaube ich auch. Okay, komm, beeil dich, der Bus kommt. Ja, chill. Mach ich über beim Handy, ich war schon mal ein. Okay. Wollen wir hier liegen lassen? Ja, komm. Scheiß drauf. Komm, bitte. Ja, weiß nicht. Wie sagst was hältst du so von Mülltrennung? Nee, scheiß drauf. Okay, komm, okay, okay dann. Let's go. Digga, schon 12.50, Digga. Scheiße, los geht's. Hier kann er Niemand hey muss mein Geld. Ich hab kein Geld. Schnell weg hier. Geh, geh, ja. lauf. ha! Gut, was machst du denn hier? Junge! Alter! Was ist denn mit dir falsch? Der hat mir ein paar auf die Fresse gegeben, weil du mir nicht geholfen hast. Ja, ich hatte selber Angst. Du bist ja auch ein kleiner Schisser. sicher Junge! Nur weil er dir jetzt die Nase gebracht hat. Ja, hat, hat er oder sowas? Musst es mir meine Brille ist antun. auch kaputt. Nein, ist sie nicht. Du bist einfach nur lost. Was für? Du bist lost, Nein. weil du mir nicht geholfen hast. Junge. Du bist ein Arschloch. Jetzt guck dir meine Karten an. Ja, ist sie kaputt? Ja, das ist nicht So wie cool. du. Du bist kaputt. Guck nee. dir mal deine Nase an, Alter. Die ist ja auch kaputt. Junge. Jetzt auch eine Runde Schacht, dass du dich beruhigen kannst, du Schisser. Ich habe jetzt ja ja, okay. Das ist ein Spaß, Alter.